Bis jetzt haben wir das Thema Layout nahezu gar nicht behandelt bzw. nur am Rande erwähnt. In diesem Video möchten wir das ändern. Damit Transkribus den Text auf einem Bild erkennen kann, muss Transkribus erst einmal wissen, wo dieser steht und in welcher Reihenfolge er erkannt werden soll. Genau dafür wird die Layout-Analyse benötigt. In Transcribus Lite wird diese bei einer Texterkennung immer standardmäßig mit ausgeführt. Sie müssen sich darüber also eigentlich keine Gedanken machen. Trotzdem kann es vorkommen, dass sich Fehler bei der automatischen Segmentierung einschleichen. Dies kommt tendenziell eher bei komplizierten Layouts wie etwa Tabellen vor. Bei einfachen Layouts wie etwa den Liebesbriefen von Opa an Oma sollten normalerweise keine großen Layoutfehler auftauchen. Sollte dies dennoch einmal vorkommen, können Sie mit dem Layout-Editor das erkannte Layout anpassen. Um diesen zu starten, öffnen Sie zunächst einfach die zu bearbeitende Seite und klicken Sie rechts oben auf das Symbol des Layout-Editors. Nun sehen Sie das komplette Layout Ihrer Dokumentenseite. Die zwei wichtigsten Layout-Elemente sind dabei Text-Regions und Baselines. Text-Regions sind in Transcribus Lite in grün gekennzeichnet. Sie zeichnen Textbereiche aus, die zusammengehören. Als häufiges Beispiel kann hier ein Absatz genannt werden. Baselines sind hingegen in blau gekennzeichnet und stellen die Grundlinien der Textzeilen dar. Anhand der Baselines orientiert sich Transkribus und versucht den Text, der auf den jeweiligen Zeilen steht, zu erkennen. Bitte beachten Sie, dass die Position der verschiedenen Layout-Elemente nicht ganz exakt sein muss und die Lesereihenfolge des Textes nicht relevant ist, wenn Sie ein HDR-Modell trainieren. Wenn Sie jedoch an einer wissenschaftlichen Ausgabe arbeiten, bei der ein höherer Grad an Genauigkeit erforderlich ist, ist es möglich, den Text manuell zu korrigieren. Im Layout-Editor stehen links in der Seitenleiste eine Reihe von Werkzeugen bereit, die Sie für die Bearbeitung nutzen können. Mit dem Selektionswerkzeug können Sie Layout-Elemente auswählen und verschieben. Klicken Sie beispielsweise auf eine Baseline, sehen Sie alle Punkte, aus denen diese Baseline besteht und können diese nach Belieben verschieben. Wenn eine Baseline zu kurz ist, können Sie den äußersten Punkt einfach etwas nach außen ziehen. Sie können auch Punkte hinzufügen, indem Sie auf eine Baseline klicken und durch Drücken, Halten und an die gewünschte Position ziehen, einen neuen Punkt zur Baseline hinzufügen. Mit dem Zeilenwerkzeug können Sie neue Zeilen hinzufügen, sollte beispielsweise eine Zeile von der Layout-Analyse vergessen worden sein. Klicken Sie einfach auf den Anfang einer Zeile und fügen Sie durch weiteres Klicken zusätzliche Punkte zur neuen Baseline hinzu. Mit der Enter-Taste können Sie die Erstellung einer neuen Baseline bestätigen. Ähnlich funktioniert das Hinzufügen neuer Textregions. Diese können Sie mit dem Textregion-Werkzeug ganz einfach aufziehen. Alle ausgeführten Aktionen können Sie auch stets wieder rückgängig machen oder wiederholen. Neben den gerade gezeigten Werkzeugen steht Ihnen eine Reihe weiterer Funktionen zur Verfügung die Sie Hilfe verschiedener Tastenkombinationen verwenden können. Sind Sie mit der Bearbeitung Ihres Dokuments fertig, sollten Sie Ihre Arbeit noch über den Speichern-Button sichern und schon ist die neue Version Ihres Dokuments gespeichert. Nun können Sie mit dem Texteditor den Text in die neuen und angepassten Zeilen hinzufügen. Nachdem Sie nun auch das Layout Ihrer Dokumente im Griff haben, kommen wir im nächsten Video zur Königsdisziplin dem Modelltraining.